Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meyer. Heute wird es mal etwas gemütlicher. Wir sind im Lavaux am Genfersee. Da müssen wir ab und zu mal einen Halt einlegen und ein bisschen Wein probieren. Los geht's für uns in Lütri, ein freundliches Dorf, das fast ein bisschen wie eine aufgerundete Puppenstube wirkt. Ein bisschen ausserhalb entdecken wir Hinkelsteine. Die, die die Comicfigur links die ganze Zeit umdreht. Dabei ist das historisch falsch. Weil die Kelten nämlich sich gar nichts gemacht haben aus diesen Hinkelsteinen gemacht Der war nur seiner Zeit voraus. <lacht> Trotzdem sind die Steine eindrücklich. Der Zug bringt uns nach Saint-Saforin, wo wir am liebsten gerade die Liegestühle aufstellen wollen. Der Ausblick ist einfach bestechend. Das Winzerdorf mit seinen engen und verwinkelten Gassen kann sich gesehen lassen. Hier gibt es noch viele charakteristische Winzerhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Besonders stolz sind die Bewohner auf ihr Heiligtum, eine gotische Kille aus dem 16. Jahrhundert. Darum sieht man die auch auf vielen Weinetiketten. Ein steiler Steg führt unter der Erde. Dort erklärt ein kleines Museum die Geschichte der Kille, die so alt ist wie der Wiebau am Genfersee. Das letzte Mal haben wir ein Gipfelbuch, jetzt das Museumsbuch. Der Blick zurück zeigt das Lavo-Wandergebiet von seiner schönsten Seite. Die Rettbergen und die Mauern, die sie umgehen, sind vor 800 Jahren von Mönchen gebaut. Worden. Sie wollten das Land für ihren Messwein fruchtbar machen. Das ist ihnen gelungen. Seit 2007 gehört das Lavo-Gebiet auch zum Welterben der UNESCO. Den Winzer da unten zeigt man übrigens nicht um auch Alchemisten oder Künstler. Und wer hier unten wandert, kommt nicht darum, ein Geheimnis der Weinräben zu entdecken. Da und dort in Form von einem Glässli Wein. Wie Zeit am morgen machen Sie auf? Also, äh, normalerweise am um 11. Uhr. Äh, dann äh, zum Aperitif, das ist klar. <lacht> Aber es ist manchmal schon äh, früher, wenn man ein Spezialzügel haben. Und es ist auch schon passiert, dass um 10 Uhr die Leute können wir ein Glas Wein trinken <lacht> ja. Mit der Chasselatraube, der Königin des Lavaux, sind die Winzer dieses Jahr besonders zufrieden, weil es einen langen Sommer hat. Das bedeutet, dass der Wein dieses Jahr eine besonders fruchtige Note bekommt. Eine kleine Verpflegung tut jetzt gut. Hier unten warten noch einige Weinkeller auf uns. Nach dem x-Gläschen. Ah, x! Gleich... <lacht> <lacht> <lacht> genau, so. Nach dem <lacht> also, x-Gläschen Wein geht es weiter in den nächsten Weinkeller. Was du organisiert hast. In Aroma, jawohl. Ähm, ja, nein, wirklich. Äh, der Thomas ist ja der Weinprofi. Ich kenne nicht. Ich ja, werde aber dann filmen. Du wirst probieren. Du bist ja mal in Wiko, oder so? Oder? Ja, das ist gut. Kann ich mich blamieren, ja. ja. Kannst du dich blamieren? <lacht> ja. Aber wir sagen so noch, wie es geht. Nach dem Mittag laufen wir weiter über Rie und Grandvaux nach Arran und geniessen die Weite vom Genfersee, die am Nachmittag hineglitzert. In Aran klärt uns der Pascal Dans auf, wie man zum Profi wird in Sachen wie Degustationen. Nach so viel Weinkultur tut es gut, noch ein bisschen die Beine zu Ich muss an die Winzer denken, die hier ohne so einen guten Ruf haben und trotzdem müssen sie sich Sorgen machen um Nachwuchs. Das Winzergeschäft ist nicht einfach. Aber wer sich dafür entscheidet, macht das mit einer grossen Leidenschaft.